Bundesgesundheitsminister Lauterbach will für Kliniken und Pflegeheime Ausnahmeregelungen vom neuen Heizungsgesetz erreichen. In der Bild am Sonntag sagte der SPD-Politiker, steigende Energie- und Heizkosten dürften Krankenhäuser nicht in ihrer Existenz gefährden. Daher solle es den Einrichtungen möglich sein, auch nach Inkrafttreten des geplanten Verbots den Einbau einer Gasheizung zu beantragen, wenn die Investitionen in die Aufrechterhaltung des Betriebs gefährden würden.